Bei RSS, da denkt man als erstes vielleicht an Newsseiten, an Blogs oder Audiocasts, also von aktuellen Nachrichten. Man könnte in Mebis zum Beispiel die aktuellen Beiträge der Schulhomepage einbinden. Man kann diese Feeds aber durchaus auch unterrichtlich verwenden. Mir fallen dabei klar die Fremdsprachen zum Beispiel ein, mit entsprechenden Nachrichtenseiten. Aber auch im Bereich Wirtschaft und Politik und auch in anderen Fächern. Ich habe hier mal als Beispiel Geografie. Und zwar zum Thema Erdbeben, eine Textseite, das ist jetzt hier nur der Platzhalter, ein Text und ein Bild dazu, um das zu zeigen. Rechts habe ich jetzt hier einen RSS-Feed eingebunden, und zwar die aktuellsten Erdbeben, die auch laufend aktualisiert werden. Und ja, die sind wirklich tagesaktuell. Und die Informationen zu diesen Erdbeben, die sind nur ein Klick entfernt. Das heißt, ich komme direkt zu den entsprechenden Erdbeben, Erhalte dazu ganz viele Informationen und die Schüler können weitergehend dazu recherchieren. Können hier eine Karte öffnen, können sehen, wo ist das Epizentrum, wie stark das Erdbeben und weitere Informationen entnehmen. Ich könnte diesen Feed auch neben einer Aufgabe einbinden, hätte damit immer einen aktuellen Arbeitsauftrag und muss dafür nichts mehr weiter tun. Dazu mache ich folgendes, ich gehe auf die entsprechende Seite, da weiß ich schon, da gibt es diesen Feed. Da gehe ich auf Download und dann habe ich hier den XML-Feed als erstes und da kopiere ich den Link. In Mebis füge ich dann einen neuen Block hinzu, und zwar RSS-Feeds und den konfiguriere ich. Ich gehe dann auf RSS-Feeds bearbeiten und füge einen neuen hinzu. Gebe dann die kopierte Adresse ein und gehe auf RSS-Feed hinzufügen. So, in den meisten Fällen wird er auch erkannt. Sollte er mal nicht erkannt werden, dann kann es sein, dass da noch so URL-Zusätze sind, wie zum Beispiel ein Fragezeichen, wo dann die Anzahl der Feeds folgt. Das mal rauslöschen und nochmal probieren. Oder man gibt nur einen Teil der Internetadresse ein, versucht diese URL mal zu kürzen und dieses Häkchen bei RSS-Feeds automatisch erkennen zu setzen und dann nochmal probieren. Aber wie gesagt, die meisten RSS-Feeds werden hier erkannt. In der Liste finde ich dann meinen hinzugefügten RSS-Feed. Den kann ich hier auswählen. Ich könnte auch mehrere auswählen, und zwar bei Windows mit der gedrückten Steuerungstaste. Aber ich möchte jetzt nur den einen hier. Beschreibung möchte ich erstmal nicht. Und den Link, den kann ich hier mal setzen. Den zur Grafik auch, wobei ich glaube, da ist eh keiner drin. Und dann kann ich noch sagen, das soll hier in der rechten Spalte angezeigt werden. Man hätte hier noch die Funktion Fußzeile, aber dann würde das ja eben in Nirvana landen. Dann gehe ich auf Änderungen speichern und habe hier meine aktuellen Erdbeben drin. Jetzt ändere ich noch etwas und zwar kann man hier noch die Beschreibung anzeigen lassen. Wenn ich da auf Ja gehe, dann habe ich hier noch eine ausführliche Beschreibung des jeweiligen Erdbebens. Also zum Beispiel die Zeit, den Ort und auch die Erdbebentiefe. Das ist natürlich immer abhängig vom jeweiligen Feed. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Ideen, wie man aktuelle Feeds in den Unterricht einbinden kann. Es ist eine gute Möglichkeit, ich bin in den einmal ein und muss dann nichts mehr tun und habe immer aktuelle Daten zur Verfügung.